Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford und ich möchte mit Ihnen noch eine Überlegung teilen, wie Sie die positive Seite Ihrer Beziehung entdecken können. Ich kann es meiner Frau einfach nicht recht machen. Ständig hat sie etwas an mir rumzunörgeln. So oder so ähnlich klagen oft Männer, wenn sie in meine Praxis kommen. Ihre Frauen schütteln dann nur den Kopf, aber nein, ich versuche Dich doch nur freundlich auf Dinge aufmerksam zu machen, was noch zu tun ist. Tatsächlich kommt die Klage sehr viel häufiger von Männern als von Frauen. Bei den meisten Themen beklagen sich beide Geschlechter über ähnliches, aber das ist tatsächlich eine Ausnahme. Aber woher kommt dieses häufige Problem? Um das zu erklären, müssen wir die Interaktion aus beiden Perspektiven ansehen. Schauen wir uns die Sache erst einmal aus der Perspektive des Beklagten an. Wenn jemand sich ärgert, dass sich der Partner ständig über ihn beklagt, was kann man daraus folgen? Ich meine, es zeigt, dass derjenige es gerne hätte, dass sein Partner nicht die Notwendigkeit erlebt, sich über ihn beklagen zu müssen. Also dass ihm sehr viel daran liegt, dass sein Partner mit seinem Verhalten zufrieden ist. Denn wenn ihm das Wohlwollen des Partners gleichgültig wäre, würde es ihn nicht belasten, wenn dieser mit ihm unzufrieden ist. Also gehe ich davon aus, hier ärgert sich jemand, weil sein Bemühen nicht anerkannt wird. Schauen wir uns die Situation von der anderen Seite an. Ich mache hier eine Ausnahme und werde von der Partnerin sprechen obwohl in seltenen Fällen die Rollenverteilung umgekehrt ist. Also, wenn die Partnerin findet, es wäre noch etwas zu tun, das heißt, sie ist noch nicht zufrieden mit dem aktuellen Zustand, dann muss sie es natürlich ihrem Partner mitteilen. Das ist leicht nachvollziehbar. Jetzt kann es sein, dass sie aus vergangenen Erfahrungen nicht sehr zuversichtlich ist, dass ihre Bitte, denn aus ihrer Warte ist das eine Bitte und nicht ein Befehl wie, er behauptet, also ihre Bitte beim Partner auf Widerspruch oder einfach taube Ohren fallen könnte. Also spricht sie den Wunsch, ohne es zu beabsichtigen, etwas deutlicher aus als sie glaubt. Er hört die Betonung und hört dahinter einen ungerechtfertigten Vorwurf und reagiert entsprechend. Das Problem ist deshalb nicht, dass die Partnerin Wünsche hat und auch nicht, dass er sie nicht erfüllen will. Das Problem ist vielmehr fehlendes Vertrauen. Wenn Sie zuversichtlich wäre, dass Ihr Partner wohlwollend Ihren Wünschen gegenüber ist und er spüren könnte, dass Sie anerkennt, wie gerne er derjenige ist, der Sie glücklich macht, dann gäbe es nicht den Konflikt. Äh, ist das ein Thema in Ihrer Beziehung? Dann habe ich diesen Rat für Sie. Versuchen Sie nicht herauszufinden, ob einer von Ihnen genörgelt hat, oder ob der Wunsch absolut freundlich ausgesprochen wurde, sondern helfen Sie sich gegenseitig mehr zuversichtlich zu werden, dass Sie beide wohlwollend zueinander gestimmt sind. Wie erreichen Sie das? Wenn Sie mit täglichen Love Graffitis Ihren Blick auf die positive Seite Ihrer Beziehung stärken, wird es Ihnen leichter fallen, Zuversicht zu entwickeln, dass Ihr Partner es gut mit Ihnen meint, auch wenn er einen Wunsch etwas deutlich ausgesprochen hat und Sie werden zuversichtlicher einen Wunsch an Ihren Partner formulieren und dadurch tatsächlich wie ein wünschender klingen und nicht wie ein nörgelnder. Abonnieren Sie diesen Kanal und gehen Sie auf couplecoaching.de um alles weitere zu erfahren.